Hallo, ich bin Leon, bin im zweiten Lehrjahr als Konstrukteur bei der Keine Flodos. Hier wir im Büro für die Forschung und Entwicklung. Kommen doch mit, ich zeige meinen Arbeitsplatz. Ich habe den Beruf Konstrukteur gewählt, weil mich die benötigte Kreativität im Zusammenhang mit der Technik begeistert. Das Arbeiten am Computer und das Entwickeln und Konstruieren von neuen Komponenten gefällt mir sehr gut. Neben der Arbeit am PC in der Abteilung Konstruktion habe ich im ersten Lehrjahr die externen Grundbildungen, viele Kurs- und Lernmodule besucht. Ich habe in verschiedene interne internen Abteilungen arbeiten. Das ist sehr interessant und hat mir geholfen, unsere Produkt und die Firma besser kennenzulernen. Mittlerweile arbeite ich eng mit meinen Teamkollegen zusammen, um neue Produkte zu konstruieren und nehme an bestehenden Teil Änderungen vor. Unter anderem erstelle ich komplexe Konstruktionszeichnungen, nach denen die Lieferanten unsere Komponenten herstellen. Dabei werde ich unterstützt von modernen pc programm den Mitarbeitern und meinem Berufsbildner. Die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen ist sehr wichtig. Wir besprechen die Aufgaben und die Schwierigkeiten, um das beste Resultat für alle zu erzielen. Meine erzeugten d daten werden benutzt um Fertigungsmaschinen, Messroboter oder unsere neue 3D-Drucker zu programmieren. Von meinen Ideen und meiner Kreativität profitieren auch unsere Montagemitarbeiter, da ich oft auch Vorrichtungen und Montagehilfe konstruieren. Auch unsere Fachexperten greifen auf die 3D-Daten zu, die ich im CAD modelliere. Mit Hilfe von Simulationen überprüfen wir zusammen die Festigkeit, die Herstellbarkeit und andere Eigenschaften der Komponenten. Ich habe mich für KNF entschieden, weil ich hier ein neues Produkt von Anfang bis Fertigstellung begleiten kann. Und mir KNF ermöglicht, meine Lehre mit der Brustmotorrad zu absolvieren. Zudem ist hier mein Arbeitsplatz mit dem ÖV gut erreichbar. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Brustalltag als Konstruktor bekommen. Falls ich dich neugierig gemacht habe, bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.